Ah, li, hallo. heute mal wieder ein Tipp zu Ubuntu äh, 1504. Ich versuche mal gerade was zu reproduzieren, vielleicht gelingt es mir. Ich schaue gerade mal meinen PC an, also PC-Monitor start gleich hoch. Und zwar habe ich mal komische Effekte, also eigentlich auch nicht immer. Ne? Wir hatten ja schon mal die Upstart-Probleme und so weiter gehabt, haben wir schon mal erledigt. Ich habe aber manchmal auch... Äh, ganz andere Probleme, ja, Das du Probleme was das wissen wir schon lang. Nee, das ist, äh, beim Login habe ich manchmal nur Geflimme, ne? aber nur bei Ubuntu 1504. Ne? Gut, ganz normal einloggen, live ja, life is cool, ja, kennen wir doch, ne? kennen wir doch das Bild noch vom letzten Mal. Ähm, und wenn ich dann äh, mich einlogge, dann habe ich manchmal nur geflimmert. Nur Geflimme oder passiert auch mal gar nichts, da ist es wieder, ne? nur, nur Geflimme. Also ich mache jetzt mal, ich bewege mal die Maus, ja. Also da tut sich gar nichts, ne? das schaltet hin und her. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, ich mache es jetzt noch mal. ja, nur Geflimme. Auch wenn ich, also ich sehe noch das Ubuntu 1504 Logo, ja. Ich bewege jetzt mal die Maus, nur Geflimme. Was mir dabei hilft, ist folgendes, ich muss ja die Sonnenbrille abnehmen, sehe wieder die dunkle Sonnenbrille. Ich mache mal kurz die Lampe an. Gut, wir drücken mal die Tasten gleichzeitig, Steuerung ALT und F1 gleichzeitig, damit wir auf eine TTY-Konsole kommen, Steuerung ALT F1. So, ja, ja. gut. Wir sehen dann, wir sehen nichts wie bei Champ oder Richard. Depp, äh, so, jetzt äh, loggen wir uns mal da so ein mit Benutzername und Passwort. Äh, äh, äh, wenn ich das jetzt zieh, ich muss die kamera. Äh, ja, so ganz ähnlich heiße ich nicht, aber so ungefähr. Login. <lacht> äh, äh, ja, ich muss die Kamera noch äh, halten. Da fällt mir manchmal mal eigener Nah. Äh, äh. Und, äh, äh, ja, ihr seht, meine Probleme sind mannigfaltig. So, und Passwort äh, eingeben. Ja, zack. Jedenfalls bin ich jetzt eingeloggt und wir machen mal Folgendes. Wir machen dann mal... Erstmal, ich äh, gucke uh, U, nie und Leerzeichen. ja immer mal mehrere, damit man Also Unity, jetzt bin ich angedotzt am Bildschirm. Minus, Minus, Replace. Unity, Minus, Minus, Replace. Gut, und dann sollte das wieder gut sein. Ja, mir hilft das zumindest, aber mir hilft eigentlich gar nichts mehr strengen. Aber Gut, ne? so, jetzt komme ich wieder auf den Login. Und wenn ich dann mein Passwort eingebe, dann geht alles wieder gut, ich komme dann wieder auf mein Bild. So, dann flimmert das nämlich kaum noch oder doch ganz selten, so wie hier, ja, ja, ganz selten dämlich. Das kann aber, das hatte ich dann auch schon mal. Ne? Alter, ich mache das nochmal. <lacht> Hätte ja fast gepasst. Unity Minus Minus Replace, nochmal. Na, ihr seht, mannigfaltige Probleme. Ich lasse solche Fehler gerne im Video drin, nochmal einloggen. Und irgendwann komme ich da rein und schon bin ich drin. Ja, also jetzt jetzt hat es funktioniert. Wenn ihr also ähnliche Probleme habt, so wie ich, ja, ne, könnt ihr euch Unity Minus Minus Replace dazu verhelfen, wieder auf ein ganz normales äh, Terminal man. ich hoffe hier mit geholfen zu haben und minus a und lsb jetzt fehlt mir wieder eine hand und der unterstrich release minus a so Ubuntu 15.04 hat so seine kleinen Problemchen. Aber sonst nicht stören. Ich habe es ja wieder zurechtgefummelt. Unity. Minus, minus Replace. Wenn ihr das gleiche Problem habt. So ich hoffentlich nicht. Und tschüss.